Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Nordcrafter. Als ich letztens ein wenig auf YouTube unterwegs war, hatte ich ein echt interessantes Video gefunden, in dem ein witziger Klitsch vorgestellt wurde. Bleibt auf jeden Fall noch dran, denn diesen Klitsch probiere ich dann auch noch auf einem Server bei einem Freund aus und filme seine Reaktion. Okay, gut, er verzaubert sich eine Fishing-Bot mit Unbreaking. Wieso auch immer er das macht. What the fuck ist sein Plan? Wait, what? Moment mal, fliegt der gerade ernsthaft in eine Minecart? Natürlich bin ich zuerst einmal direkt in Minecraft gegangen, um das Ganze auch einmal selber auszuprobieren. Eine Schiene, ein Minecart, die Schiene weg, reinsetzen. Ich habe die Angel auch verzaubert, falls es daran liegt. Und, äh... Okay, gut, also so funktioniert das nicht. Okay, vielleicht war ja das hier doch wichtig. Ich mache das jetzt mal hier auf. 0 und los. Äh, WTF? Leute, Leute, das hier ist normales Minecraft. Ich habe hier nur Optifine drinne. Ich kann, wenn ich mich hier so drehe, das perfekt lenken. Wenn ich aufhöre, dann falle ich runter. Und wenn ich jetzt weitermache... LOL. Ja, ich fliege sogar wieder nach oben. Das ist zehnmal besser als eine Elytra. Okay, das muss ich erst beim Überlebensmodus ausprobieren. Leute, jetzt wird's spannend. Ach du Scheiße. Oh, äh, ah. Junge, wieso geht denn die Angel so schnell kaputt? Okay, jetzt, jetzt verstehe ich, wieso der Unbreaking 3 hat selbst dann geht die Angel ja verdammt schnell kaputt. Dann, als ich auch etwas weiter gesucht habe, hatte ich auch diesen Typen hier gefunden, der gesagt hat, wie er diesen Glitch herausgefunden hat. Und der fliegt dann hier auch ein bisschen mit seinem Minecart rum. Der meinte, dass die Fishing-Bot halt extrem schnell kaputt geht, weil man mit der sozusagen den Boden berührt wegen einem Glitch. Ihr könnt euch das Video gerne anschauen. Hier äh, gibt es so einfach ein hier Flying in Survival Glitch. Und ja... Mir kann jetzt die Idee, in der 1.16 funktioniert das leider nicht mehr, allerdings noch in der 1.15.2. Das heißt genau in der Version, in der der Server von Samurai für das Minecraft-Projekt Minecraft-Leben 2.0 ist. Und Mein Plan ist es jetzt, das Ganze dort einmal auch auszuprobieren. Ich bin mega gespannt. Ich habe ihm hier auch schon mal so etwas geschrieben. Er hat mir darauf jetzt leider nicht ähm, wirklich geantwortet. Das also ist ein Ja, aber ich weiß jetzt nicht, auf welche Frage das ist. Ich frage ihn nochmal richtig. Moin. Hi, Fred. Le TNC! Oh my gosh! Leute, TNC! Oh mein Gott! Leute, TNC ist Oh online gekommen. Genehmigst du der TNC LLC 60 Unbreaking 3 Fishing äh, Bots? Ich muss dir etwas zeigen. Streamst du gerade? Ja. Ich nehme auf, es ist geil. Ich muss es dir zeigen. One Eternity Later. Junge, ja. ich bin gerade so extrems aufgeregt. Ich krieg gleich einfach durch. Okay, gut. Ähm, so jetzt die Schiene abbauen. Und wie du sagst, dass du kennst du kennst es schon irgend oder sowas. Ich okay. glaube, ich weiß, es kommt. Okay. Du kennst es schon. Wenn es jetzt nicht funktioniert, Hä? das konnte ich noch nicht. <lacht> <lacht> Tschüss, ich flieg mal ein bisschen rum. Du musst, du musst es auf eine, ähm, auf etwas auf deiner Tastatur legen und dann einfach durchgehend. Also gib mal in die, die Controls. Jetzt geh zu, zu. zu, genau, und right-Button legst du zum Beispiel Numpad auf 0 oder so etwas. Denn, du, denn okay. du kannst mit der Hand einfach nicht schnell genug spammen. Leute, wir heben jetzt ab. Jetzt hältst du die Taste gedrückt. Ich hab nicht... Hä, hey, gedrückt halten? Habe ich! Hä hey, lol. Ich darf nicht fliegen. Ich habe Flugverbot. Hä, wieso funktioniert das bei dir nicht? Hä? Ja, ich, ich gehe mal, ich geh mal in deinen Stream. Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. So, jetzt geht, jetzt, jetzt, jetzt, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Hä? Geht das vielleicht nur, wenn ich jetzt wieder in Survival gehe? Flieg du einfach rum und ich versuch zu dir zu fliegen, okay? Brrrr, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht, wo bist du? Neben dir jetzt. Hi. Da, ich sehe dich, ich sehe dich. Oha, ja, komm, komm, wir müssen versuchen zusammen zu fliegen. Ja, ich sehe oh, dich. Oh, oh, oh, ich, sauf, ich, ich kann mich mal ganz kurz umgucken. Dann muss du wieder direkt nach unten. Junge, das ist so geil, das ist viel geiler als die Lytra. Ich flieg, flieg gerade Richtung Stadt, wir müssen unbedingt einen Flughafen dafür bauen. Ich fliege jetzt auch in Richtung Stadt. <lacht> Wir gehen mhm. langsam die Fishingbots aus, ich flieg mal ein bisschen nach oben. Wer, wer ist auf meinem Hausdach? Der fühlt sich auch gerade verarscht. <lacht> wer ist da unten? Lol, ich sehe dich! Wo bist du? Bei dieser Burg am See. Okay, warte, ich komme zu dieser Burg am See. Ja, ja, ich seh dich. Junge! Was ist so? Das sieht so geil, es ist so geil. Ich lande jetzt, ich lande jetzt. Lande Wasser, lande Wasser! Ja, ja, ist mein Plan, ist mein Plan. Platsch! Junge, <lacht> das ich ist so geil. geil. Angel PvP nur umgedreht nein, ich habe keine Angel mehr. Ich habe jede Angel, und die ich mitgenommen hab. Es hier <lacht> hier <lacht> <lacht> ich fand's geil, wie dein Internet genau in dem Moment abgekackt ist. Was <lacht> <lacht> ist ein Steve gerade? So. Hallo. Hallo, hast du mich eben gesehen? <lacht> ja, ich hab dich da oben rumfliegen gesehen. Äh, ja, ich hab's im Stream gesehen. Sag ich auch mal. <lacht> äh, da musst du Sam Samurai fragen. Kannst, kannst du uns beiden nochmal so einen Stack Fishing Wads geben? Noch so einen ein Info. Ein Stack Fishing Und ja. mir noch eine Schiene. Ich brauche die Schiene, danke. Ich hören mir nicht ab. Ja, du musst es durchgehend machen, bis du über der Kante bist. Weiter, weiter, weiter. Und immer aufpassen, dass du genügend Fishing Wats okay. hast. Los, weiter, weiter, weiter, weiter. Tschüss! <lacht> Lol. <lacht> er fliegt. Ich komme hinterher. Warte, warte, warte, warte. Ich muss doch oh, gerade. Du, das ist so krass. Angel. Du musst zur nächsten wechseln, ganz schnell. Ganz schnell zur nächsten wechseln. Oh nein, er stützt ab. Oh ja. Oh nein. Er schafft es! Oh mein Gott! Wie geil! Wie geil! Ich habe jetzt so kurz vor, vor, vor Kontakt mit dem Wasser. Scheiße, ich stürze ab, ich stürze ab, ich stürze ab! Okay. Scheiße, scheiße ich stürze ab, ich stürze ab, ich stürze ab. Ich komme nicht mehr hoch, ich komme nicht mehr hoch! Ey, das ist voll der gute CPS-Trainer. Ja. Wenn du abhebst, bist du einfach auch abgehoben. Dann bist du wichtiger. Dann bist, dann bist du... <lacht> also, das hast du auch gar nicht mehr mitbekommen, TNC. Gestern sind Leute in mein Stream gekommen, zum Beispiel giftiger ist, und die wollen mich jetzt reicher machen als wichtiger. <lacht> Ich fliege mal ein bisschen über die Stadt. Bisschen Rundflug hier. So, ja, hey Leute, Outro. TNC abonnieren und spreadet den Hashtag reicher werden als wichtiger. Und TNC abonnieren für mehr so geilen Content, weil ja, ja, TNC ist wichtiger als wichtiger, weil der macht richtig guten Content und wichtiger nicht. Pff, sorry, Mike. Äh, Junge, hilf mir. Cooles Outro. Äh, Tim hat mich wieder getötet. So, so lange sollte er nicht mehr überleben.